Willkommen bei LectureTube Studio. Mit LectureTube Studio können Sie Ihre Videos über den Browser aufnehmen und anschließend auf die LectureTube Plattform hochladen. Rufen Sie die Webseite studio.tu.wien.ac.at auf. Sie müssen eine existierende LectureTube Serie haben, um Ihre aufgenommenen Videos im Anschluss auf LectureTube hochladen zu können. Als erstes wählen Sie die Quelle aus, die Sie aufnehmen möchten. Zur Auswahl stehen folgende drei Optionen. Bildschirm, Bildschirm und Kamera zusammen oder nur Kamera. Um nur den Bildschirm aufzuzeichnen, klicken Sie auf Bildschirm. Erteilen Sie dem Studio die Berechtigung, auf ein Anwendungsfenster oder auf den gesamten Bildschirm zuzugreifen. Sie sehen eine Vorschau über Ihre gewählte Quelle und können diese überprüfen. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Geben Sie an, ob Sie auch ein Audiosignal aufnehmen möchten. Wenn ja, klicken Sie auf Mikrofon. Wählen Sie Ihr Mikrofon aus und erlauben Sie, dem Studio dieses zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass sich der Tonpegel beim Sprechen bewegt und klicken Sie anschließend auf Weiter. Um die Aufzeichnung zu starten, klicken Sie auf den roten aufnahme -Button. Wechseln Sie nun zu Ihren Unterlagen und halten Sie Ihren Vortrag. Den Hinweis zur laufenden Freigabe können Sie in eine beliebige Stelle verschieben oder minimieren. Wenn Sie eine Pause benötigen, kehren Sie zu Ihrem Aufnahmefenster im Browser zurück und klicken Sie auf den schwarzen Pausebutton um die Aufnahme zu pausieren. Mit dem Play-Button können Sie die Aufnahme wieder fortsetzen. Sobald Sie mit dem Vortrag fertig sind, beenden Sie die Aufzeichnung mit dem roten Beenden-Button. Sie können Ihre Aufzeichnung nun abspielen oder vorne und hinten zuschneiden. Um Ihre Aufnahme vorne zuzuschneiden, Wählen Sie den Beginn Ihres Vortrags aus und klicken Sie auf das Scherensymbol auf der linken Seite. Die ausgewählte Stelle wird dann als Anfang des Videos festgelegt. Gehen Sie genauso vor, um die Aufzeichnung hinten zuzuschneiden. Wählen Sie das Ende Ihres Vortrags aus und klicken Sie auf das Scherensymbol auf der rechten Seite. Wenn Sie fertig sind, dann klicken Sie auf Weiter. Auf der rechten Seite können Sie Ihre Aufnahme mit einem Klick auf runterladen, lokal auf Ihrem Computer abspeichern. Um das Video auf den LectureTube Server hochzuladen, geben Sie einen Titel für das Video an, Ihren Namen und wählen Sie eine Serie aus, der das Video zugeordnet wird. Klicken Sie anschließend auf den Button im LectureTube hochladen und warten Sie, bis der Upload abgeschlossen ist. Sobald der Upload erfolgreich durchgeführt wurde, können Sie die Seite wieder schließen oder ein weiteres Video aufnehmen. Die Aufzeichnung wird nun vom LectureTube-Server verarbeitet. Sobald die Verarbeitung erfolgreich abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail. Ab Erhalt der E-Mail ist das Video für Sie in Ihrer LectureTube-Serie verfügbar. Wenn Sie Ihre LectureTube-Serie noch nicht im TuVel-Kurs eingebunden haben, dann finden Sie dafür erforderliche Informationen in der E-Mail-Benachrichtigung. Viel Erfolg beim Erstellen Ihres Videos wünscht Ihnen Ihr LectureTube-Team.